hallo, herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Heute mit einem weiteren Teil unseres Halloween Specials. Wir haben ja im Forum gefragt, was eure liebsten Halloween Gruselgerichte, Drinks, Rezepte sind und äh, wir haben da einiges auch rausgefunden und das was ich euch heute hier aus dem Wunderkessel zaubern werde, ist mit Abstand das, was für mich am gruseligsten klang. Ich kann mir überhaupt nichts vorstellen darunter. Ich sage nur Buttermilch, Waldmeister-Sirup und Rum. Ich mache den Selbsttest. Wir schauen mal wie es schmeckt. Phosphorlikör heißt das, was ich hier jetzt gleich zusammen mische. Von unserem Forummitglied Hasi und ich bin echt gespannt. Was ihr braucht sind 250 Milliliter Waldmeistersirup. Das kenne ich wirklich noch aus meiner Kindheit. Ähm, hab da eigentlich eher die Vorliebe gehabt das als äh, Wackelpudding zu essen. Ja? Waldmeister. Ja? Aber die Farbe ist schon gewöhnungsbedürftig. Dann brauchen wir 200 Milliliter Sahne. Ihr seht schon das ist äh, das Ungewöhnlicher denn es kommen auch 300 Milliliter Buttermilch dazu, ein Päckchen Vanillezucker und natürlich weißer Rum. Jetzt aufpassen dass man hier nichts verkleckert von dem guten Rum. Das sind 100 Milliliter. Die kommen ebenfalls hier in den Kessel hinein. Das ganze wird gemischt auf Stufe 4. Gehen wir davon aus, dass das nicht so lange braucht, bis das ordentlich durchgemischt ist. 5 bis 6 Sekunden. Ich bin gespannt. Wie es aussieht kann ich mir denken, aber wie es schmeckt ist die entscheidende Frage. Ja, die Farbe war zu vermuten. Ich hole mir jetzt mal noch ein angemessenes Gefäß wo wir das reinfüllen und dann probiere ich mal. So die Farbe ist ja schon mal, <lacht> wie vermutet, es riecht nach Waldmeister. Rum schmecke ich bestimmt raus. Ich hoffe es zumindest. Ich bin echt gespannt. Also auf euch. <lacht> ja <lacht> kann man machen. Nein ist, ich finde es gar nicht so schlecht. Also wenn man Buttermilch mag und äh, Waldmeister ist das mit Abstand der beste Buttermilch, Waldmeister, Rum, Mix den ich in meinem Leben getrunken habe. <lacht> Nein Spaß beiseite, schmeckt echt nicht schlecht. Also ähm, kann man kann man auf jeden Fall mal auf eine Party mitbringen. Wenn ihr dann noch das in so eine Flasche einfüllt, dann sieht das auch noch ganz lustig aus. Mir ist auch gerade die Idee noch gekommen, man könnte das ja auch vielleicht variieren noch mit einem anderen Sirup dazu, so Himbeersirup. Dann hast du zwei verschiedene Varianten, äh, rot und äh, grün. Ich weiß nicht ob es Gelb auch noch gibt, aber ich glaube das sieht dann nicht so appetitlich aus. Wobei das Grün... naja Phosphorlikör. Großartige Geschichte. Also ich zwitscher jetzt ein, stoße euch zu und wünsche euch ein schauriges Halloween. Ciao, ciao!